Hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier aus Hamburg. Heute hier Mammutmarsch Hamburg. Wir haben die äh, kurzstrecke gewählt, 42 Kilometer. Und äh, mit der Kamera gerade angemacht, gerade so, so ein bisschen zu also schneiden, jetzt, so um den Gefrierpunkt. Und ja gut, das kann schon mal sein. Ende Februar ist es ein bisschen kalt. ist. Ich hoffe, die Sonne kommt, Sonne kommt noch ein bisschen raus, dass es nicht so, so ganz unangenehm wird. Und ich bin heute auch nicht allein unterwegs. Denn wir sind mittlerweile ein richtiges äh, Grüppchen, was ich hier zusammen gesammelt Da freue ich mich auch. Das ist das lachende Auge, weinendes Auge habe ich auch so ein bisschen, denn mein Wanderbuddy, der Walter, mit dem ich sonst alle mehr schon unternommen habe, ist heute leider nicht dabei. Von hier aus liebe Grüße nach Aachen, Walter. Ich hoffe, nächstes Mal klappt es dann wieder. Jo, und hier der Mammo Marsch Hamburg an der, an der Rugby Arena der Start. Da geht's, da geht's. Ja, mit dabei heute Morgen auch wieder der Black Max, der Peter. <lacht> Und es ist jetzt ein erster längerer Marsch, jetzt, nicht 30 Kilometer, sondern 42. Ja, 42 ne? 40 heute. Wir steigern uns. Ja. Geht auf die 100 zu. So, Freunde, es ist langsam ernst hier. Der Schneeschauer hat auch nicht wirklich nachgelassen. Peter steht natürlich wieder äh, im Regen, wenn er sich keinen Schirm mitnimmt. Ich kann, also, nur, drauf ich kann nur darauf hinweisen, er macht es ja einfach nicht, ne? Ja, Shepard hat gesagt, so. es regnet nicht. Ne, es regnet ja auch nicht, es schneit, ne? Ja. So, also, so. noch genau dabei bleiben. Und wie gesagt, nicht allein unterwegs hier mit dabei der Lutz. Lutz war richtig Schnee schon auf dem Rucksack, du lädst gerade Gewicht zu. Ja. Und ähm, Lutz auch das erste Mal, erster Mammutmarsch, ja, aufgeregt. Aber, ja schon, ja. Ich bin ja. auch immer Lutz aufgeregt, auch auf nicht der, der Erste ist. Das erste Mal gut vorbereitet, schon ja. mal die Originale kein, kommen kein, kein, nein, keine, keine Zero -Kolle, Kolle. Oder? Keine nein, kein, dabei, kein Zero Kein Zero, nein, nein. Wir <lacht> haben hier hier, ja, der Jörg. Kennt ihr schon aus dem Video, als wir ähm, Geschenkübergabe gemacht haben zur Weihnachtszeit. Ich hätte auch gedacht, was hast Clio dabei heute Morgen. Aber um Willen, nee, nee, nicht <lacht> so ein bisschen Abwechslung mit Hund ist ja auch eine nette Sache sonst. Ne? Und die Kathi, Kathi ja? muss auch gefilmt werden. Kathi kennt ihr ja noch hier vom Mammutmarsch Hannover. Hallo. Wir ein mal ein bisschen in Walter, ne? dass Walter nicht dabei ist. Ja, voll. Okay. Wie gesagt, hoffen wir mal demnächst dann hier Mammutmarsch Ruhrgebiet, Duisburg oder so. Machst du da auch nicht? Ja, aber nur die 13. Ja, Sam Samstagsveranstaltung. Ne? Genau. Aber erstmal heute schaffen hier und äh, mal gucken, dass wir durch den, den Schneesturm durchkommen will. So, jetzt haben wir doch endlich mal ein richtig schönes Hamburger Wetter hier. Und richtige Brühe. Naja, so. Wir freuen uns wahnsinnig, dass ihr alle da seid und wir euch die Hansestadt heute so präsentieren können, wie sie nun mal ist. Kilometer drei, wir sind gut dabei und haben ganz gute Laune bekommen hier, weil die Sonne hat sich blicken lassen. Natürlich, wenn ich die Kamera anmache, ist sie wieder verschwunden, aber gerade war richtig schön ins Gesicht hier gelächelt, die Sonne. Und ich kriege dann immer direkt gute Laune. Wisst das bei dir, Lutz? Ja, richtig, hab ich auch. Auch gute Laune heute. Ja, noch ja. Wird dich zeigen. Willkommen in Eppendorf. Ja, Freunde, in dem jetzt hier der Joe, extra aus Stuttgart angereist, hier zum bambut Hamburg, ist auch ein sehr treuer bambut marsch -Tallnehmer. allerdings sein erster Marsch, wo er wirklich mit marschiert. Das ist, das ist Immer, immer alle einer von denen, die ehrenamtlich da ähm, bereit sind, uns zu versorgen. Das ist auch mal wieder klasse, Das ist auch mal wieder gute Laune wieder verbreitet wird <lacht> und ein paar lockere Sprüche, die hinter da als äh, abgehetzter Wanderer entgegenkommen. Ich muss aber auch ehrlich sagen, dass die Teilnehmer entsprechend dankbar sind und das äh, tut natürlich als Volontier dann auch entsprechend gut. Also da gibt es von der anderen Seite auch nichts zu meckern, definitiv. Du bist es für dich jetzt als Teilnehmer, ist aber jetzt nicht hier die Herausforderung 42 das Kilometer Hamburg. Nein, das geht schon. Ein lockerer Hamburg. Stadtspaziergang. Ja, genau, richtig, ganz gemütlich. War herrlichst im Frühlingswetter, es schneit schon wieder. Ja, haben Ein bisschen Schiedwetter muss schon sein. Wir sind ja alle gut angezogen. Ja. Und die Stadt äh, bremst uns jetzt hier aus. Rot. Ja. Freunde Kilometer 7 und es sieht aus, als ob hier so ein äh, VP2Go ist. Ist man hier saure Gurke auf die Hand bekommt. Das oh, ist genau das Richtige hier. Du Leute, die nicht gefrühstückt haben. Schön. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Tippitoppi hier. Wir haben nicht gefrühstückt und jetzt ein Stück Kuchen. Ach guck mal, es ist noch richtig vp hier. <lacht> und wir sind ja schon um 7 Uhr heute Morgen, kurz nach 7 vom Hotel abgeholt worden. Das, das Frühstück gab es gar nicht. Auch kein Kaffee. Der erste Kaffee hier heute. Wir also sind das ganze Zeit schon hier entkoffiniert unterwegs. Geht gar nicht. Herrlich. Zu Außenalster, also Richtung Innenstadt und dann geht es an die Elbe. Aber es sind noch ein paar Kilometer. Kilometer zwölf sind Sie in der Innenstadt Hamburg hier äh, unterwegs, gerade von der Mönckebergstraße abgebogen. Rathaus haben wir euch ja gerade gezeigt. Ähm, und was wir so ein bisschen vermissen, wir hatten als Frühstück eigentlich nur das kleine Stück Kuchen, dann zwischen VP vorhin eine Fischbude, eben so ein Fischbrötchen. Ne? Eine große Hoffnung hier, Peter und ich auf Hamburg gesetzt, dass ja. ja regelmäßig auch ein Fischbrötchen anlächelt. Ja, da warten wir noch drauf. Da war ich jetzt echt Bock drauf. Ja, ey, Kilometern Kilometer hier, langsam mit Zeit, zweieinhalb Stunden mal ein bisschen was essen. Ne? Kaum ausgesprochen, Fischbude, Fischbrötchen, vom Feinsten. Was heißt das hier? Das nee, ist ja keine Fischbude. Das ist ist ja keine Fischbude. dauert zu lange, also, da muss man, muss man äh, reserviert haben, keine Ahnung. Also, weiter geht's hier. Für mich ja auch bei jedem Hamburg-Besuch eigentlich immer ein Highlight und irgendwie auch Muss hinzugehen da hinten. Heute mal die Ausnahme. Das Miniaturwunderland. die Sonne auf. wir haben ein bisschen rausgekommen hier an den Landungsbrücken sind wir jetzt hier angekommen und der letzte uns gerade so, so eine Hafenrundfahrt ein so ein bisschen geht nicht auf Zeit hier ein bisschen Abwechslung Peter so, Ja. Hafenrundfahrt da gibt es bestimmt auch ein Fischbrötchen auf, auf, auf dem Schiff der ne? ja besser die Hafenrundfahrt anstatt die andere Hafenrundfahrt die große Ach, die Hafen? <lacht> alles klar weiter geht's Lange mussten wir erwarten, ja jetzt die Kilometer 15, aber jetzt gibt es hier Schön, ersehnte das Fischbrötchen. Frühstück. Ein Fisch. Ja und gleich direkt nach dem Fischbrötchen hier Kilometer 16 der Verpflegungsposten, der offizielle VP1. Aber wir bringen unsere Verpflegung ja schon mit zum Verpflegungsposten. Ich habe mich mittlerweile auch dran gewöhnt bei den Verpflegungsposten hier. Äh, Mammutmarsch, dass es keine met sticks mehr gibt, ist alles irgendwie fleischfrei, ist okay. Bei mir ist jetzt auch der Wille gebrochen sozusagen. Jetzt auch nur noch gesunde Sachen. Cola-Flaschen, Mäuse, Rätsel, die gute Gurke gehört immer dazu beim Mammut-Marsch. Und ein vitaminreiches Schokobrötchen. gerade noch erwähnt hier, von Wegen nur gesunde Sachen hier beim VP, aber ne, der Jörg hat ja hier oh, was das mitgebracht Hippi, toppi. Oh, und der Lutz hat sogar. Guck mal hier, oh. das, ist zu das, das ist Fürsorge, das ist richtige Fürsorge hier. Dankeschön, da freue ich mich. Jetzt. Ja, liebe Leute, war jetzt VP1 und jetzt geht es direkt weiter. In elf Kilometer kommt ja schon VP2. Wir müssen wir so eine kleine machen, dass wir die Kalorien mal wieder loswerden von hier. Das ist ja mehr so ein gemütlicher Morgenspaziergang. Was haben wir im Durchschnitt? 4, irgendwas jetzt. 4,4. Ne? Mit, mit dem Feuerhäkchen, da geht, ja gar geht nicht mehr. mehr. Ist ja dunkel, wenn das, du das, anschaut, ist das. das Heute wieder das gleiche wie bei allen Sachen, die ich ja immer an der frischen Luft in Bewegung mache. Aber wenn ich mal eine Pause gemacht habe, dann dauert er erstmal wieder in Gang kommen. Wir haben gar nicht lange gesessen, zehn Minuten für ein Stündchen höchstens. Aber trotzdem ne, ist es auch ja richtig, richtig rattenkalt gewesen dem Fischmarkt. Richtig kalter Wind. Ja. Aber kommen man hier direkt wieder auf Temperatur bei dem Gelände. Ein bisschen rauf, ein bisschen runter. Hier kann man sich jetzt sogar aussuchen, ne? ob man die Treppe laufen möchte oder ob man die, den Umweg gehen möchte. mittlerweile hier auf der elb unterwegs. Und äh, ja, wieso? Halbe Strecke haben wir jetzt. Wie geht's dir? Ja, so Überlebensmodus, ne? Ist schon so weit? Nein, so schlimm noch nicht. Aber Herzblut, ja. wenn es hoch ja. Also fühlst du alles gut? Ja. Aber ein äh, bisschen schnell. Machen wir jetzt so ein, so ein paar Atemübungen. Ne? Ja, Mach's ein paar hoch. Atemübungen. aber gut aufpassen wenn sie nicht nicht falsch abbiegt oder nicht abbiegt und jetzt hier weiter geht und hier in den Jinchpark Park. wieder mit 24 mittlerweile und herzlich willkommen hier in klein wieder verführerisch jetzt hier erstmal statt <lacht> so aber natürlich die, die diskussion oder jungs hier nee, ne? nein, Hallo, nein. Du weiter weiter geht's aktuell sind wir jetzt hier im Altona volks Unterwegs und ich muss ja sagen, so als als Tourist sozusagen, als als kein großer Hamburg-Kenner, auch schon mal hier gewesen, aber immer irgendwie die gleichen Sachen gesehen, dass man ein Tourist so sieht, zu so Landungsbrücken hin, Miniaturwunderland und so weiter. Und das ist schon für uns hier als, als Tour eine richtig schöne Abwechslung, die Tour. Ja? Man ja. sieht man richtig was hier von Hamburg, finde ich natürlich verschiedene Stadtteile. Also von daher, wenn der Bock immer unbedingt mal machen hier diesen Little Mammut. Hamburg, 42 Kilometer, ist, ist natürlich schon was. Es ne? ist nicht mal eben hier ein längerer Spaziergang. Ne? kommt mit den ganzen Treppen und so. Aber nichtsdestotrotz, ne? wir kriegen richtig viel geboten hier. Und haben gute Laune. Ja, liebe Leute, jetzt Kilometer 27 VP2. Und äh, ein paar von der Truppe sind jetzt hier auf Toilette. Und da haben wir gerade mal die, die Rucksäcke hier äh, zum Aufpassen und festgestellt, boah, jetzt kann man sich da alles reinpacken. Soll ne? das ist kein Geläster sein, das ist aber halt schwer. Und die Cola-Dosen und alles. Und, Peter hat ja auch drei Liter Wasser da drin. Ist ja im Prinzip vernünftig, was zu trinken mit zu haben, aber da muss man auch erstmal alle mit sich rumschleppen. Ne? Und darum ist ja schon der nächste VP. Der letzte war gerade mal erst so. Kriegen wir jetzt wieder frisch was auf dem Teller hier. Frische, saure Gurke. Ja und alle, die meine Videos länger gucken, wissen ich bin ja leicht zu begeistern. Und hier, guck mal, Spanferkel. ich das jetzt machen? denn da geht es nicht mehr weiter. Diesmal sehr gut vorbereitet auf die letzten 15 Kilometer noch oder 16, wie auch immer. Ja, natürlich die Bezucker diesmal. Genau. Sehr vorbildlich. Ja. auch der Bitter lernt dazu nicht wieder. Ähm, wie hieß die Cola? Cola Zero hatte das letzte Mal, ne? Zero. <lacht> ich wollte was Gesundes. Ja, das war jetzt VP2 hier. Wieder ein paar süße Sachen, ein bisschen, bisschen was Salziges, ein saures Gürkchen. Und hier hätte es auch eine heiße Suppe gegeben. Aber die Nachfrage ist halt deutlich höher als äh, das Angebot im Moment. Die kommen wir dem Kochen nicht hinterher eine heiße Brühe mit Proton-Einlage. Egal, ne? wir sind ja gleich schon im Ziel Noch 15 Kilometer, weiter geht's. geht's. Kilometer 30 km hier und willkommen im Volkspark. Ja, mittlerweile Kilometer 36 und ich habe festgestellt, ich filme gar nicht mehr so viel. Wir sind jetzt hier in, in Hamburg-Eppendorf unterwegs, auch befahrene Straße. Und äh, vorher wohl Wohnsiedlung, eher größere Häuser, alles und so was. Auch jetzt nicht so. Ist ja was anders als an der Elbe langlaufen. Ne? Und haben äh, gar nicht so oft die Kamera rausgeholt. Mal gucken, was wir gleich noch zu sehen bekommen hier. Ein paar Kilometer sind es ja noch. Ich finde auch ganz ganz schön gemacht. Jetzt hier nochmal der, der letzte ZwischenvP, hier 5 km, 6 km vor Ziel. der alte Bekannte getroffen. Ja, ja wie immer. Ja. <lacht> wie gibt's Eiskuchen? Was gibt es da? Eiskuchen. Eiskuchen. Ich hätte gern ein paar Datteln auf der Hand. Wie viele? So eine Hand, dass ich die eben essen kann. Oh, frischer Kaffee. Im Schnee. Ja, gerade hat es geschneit, jetzt, jetzt scheint die Sonne wieder. Ne? Das ist echt klasse. Alles, alles dabei heute. Und Jungs, wie sieht's aus hier? Letzte fünf Kilometer? Ja. Oder sechs oder so? Wurde wir. Kein ja. Problem. Wenn wir wohl schaffen, ne? Ja. Jetzt, jetzt gehen wir nicht mehr auf, aber wir ähm, wissen auch, was wir getan haben heute. Das ist definitiv so. Ne? Das war kein, kein Sofa-Samstag. So, Kaffeepause jetzt hier beendet. Endspurt, noch äh, sechs Kilometer haben wir gerade nachgeschaut und da wird es wahrscheinlich auch dunkel werden. Ne? Ich habe keine Lampe mit, hatte ich gar nicht gerechnet. Ich dachte so 17 Uhr sind wir da, Jetzt haben wir es aber schon viel vor fünf. Tja, ist halt so. Ne? Jetzt hier Hamburg-Winterhude und hier kreuzt sich die Strecke sozusagen. Wir sind heute Morgen von, von rechts gekommen und hier links weiter gewandert Richtung Außenalster. Und das heißt, wir sind leider in Anführungsstrichen gar nicht mehr weit weg vom Ziel. Wir haben ja so eine nette Gruppe, unterhalten uns hier ganz fein und die Kilometer, ja klar, man merkt, das schon ein bisschen, unterwegs sind. Aber ich habe jetzt keine Probleme, ich könnte auch weiterlaufen. Macht eine, eine Menge Spaß hier. Es ist schon fast ein bisschen wehmütig, dass es gleich vorbei ist. Ne? Ja, hat er spontan Aber uns der mal ist ist hier, ist hier gefunden vom Kanal Saftrad kommt er hier aus Hamburg und begleitet uns hier mit seinem Klapprad letzten Meter. Ja, Freunde, muss ich auf den letzten Kilometer jetzt noch hier die Videolampe auspacken, was gleich auf 18 Uhr zugeht. Und äh, das Bild war schon ziemlich am Verwackeln. So eine Videostabilisierung braucht doch total viel Tageslicht halt. Und darum jetzt Videolampe an. Dann falle ich wenigstens auch auf hier. <lacht> kann ich verloren gehen. Du kannst so auch ein bisschen den Weg leuchten. Und auf ich die, die Entfernung wird das nicht gut gehen. Und Peter, wie sieht aus? Entspurt. Entspurt? Ja, sehr. Tschakka! Du hast auch noch, läuft auch rund hier hoch. Ja. Laufen alle noch rund, ne? Die letzten Meter schaffen wir auch noch. Die ja. okay. Sie sind noch 100 Meter oder also so. Ich gehe wieso. Hi! Wir war hamburg 42 Kilometer Zeit, weiß ich gar nicht. Doch, um 18 Uhr, Sie sind in 8 gestartet mit Pausen, 10 Stunden und jetzt noch schön Medaille abholen. Ja, Sehr gut. Schön. Einmal Armense. Ganz richtig. Kann Kann ja, bitte. Hallo. Na, herzlichen Glückwunsch. Huh. Nehmen wir die 60 <lacht> oder nehmen wir die vollen <lacht> <40. lacht> So, los, wie war es jetzt für dich? Erster Mammutmarsch direkt in den 42er angefangen hier. Ja, also, es war schon am Anfang sehr angenehm, aber ab dem Hafen seit 5, 60 km, fing langsam die Schmerzen in den Füßen an, ja. hat ich durchgezogen leider bis zum Schluss, aber ja, Weiß ich durchgehalten. Ja, noch nicht. Genau, und da kann man stolz drauf sein, wie heißt das so schön? Die Schmerzen vergehen, der stolz bleibt. Da kann man ruhig empfehlen, Leute, die es noch nicht gemacht haben, Mammutmarsch Hamburg, mitmachen. 42 Kilometer, einfach anmelden, super Community, hier, super Veranstalter, macht mega Spaß. Und von daher sage ich danke fürs Dabeisein, eurerseits, fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Wenn auch nicht, dann natürlich gerne den Kanal abonnieren. Freut euch auf das nächste Video, mal bestimmt wieder was anderes, eine Radtour oder sowas von mir. So geht es dann weiter. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Ich sage Tschüss, bleibt gesund. Bis demnächst, euer Srube. Ciao.